Hi und willkommen. Mein Name ist Andi Roypi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, dieser Typ hat mich gerade ein bisschen aus der Fassung gebracht, wie auch immer. Das war ich der Typ hier? Keine Ahnung. Ähm, ja, in der letzten Folge haben wir uns noch in den Slums ein bisschen umgeschaut, haben hier und da ein paar Aufträge angenommen, Nebenjobs angefangen, Geld verdient, haben wir Geld verdient. Eigentlich, ich glaube nicht, ne? wir haben gar kein Geld bekommen, aber egal. Ähm, ja, und wir machen jetzt hier noch so ein bisschen weiter. Wir können, glaube ich, noch zum siebten Himmel gehen und Barrett aufsuchen, der unsere Kohle hat. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das ja als du warst der erste, der Daten eingereicht hat. Dafür gibt es eine Zusatzbelohnung. Mein materia sortiment konnte ich auch schon erweitern. Wenn ich eine Datensammlung der Kampfberichte beteiligt, macht schädlich Fortschritte bei der Materieentwicklung. Du kannst neuartige materia werden Wenn er sehr viel Kampfbericht abschließt, erhältst du möglicherweise auch Sonderaufträge. Manchmal kannst du vor einen geringen Betrag waffen Waffenmodifikationen zurücksetzen lassen. Du hältst dann alle verbrauchten Waffenpunkte und, so und kannst deine Waffen noch einmal von vorne verstärken. Denk daran, dass es kein Grund geizig zu sein. Setzt für jede deiner Waffen so viel Waffenpunkte ein, wie dir zur Verfügung steht. Okay, also kann man gar nicht alle Sachen da bekommen oder was? Hmm. So, da bestimmt bestimmten zahlbieter angewandt und wirksam wenn der anwender nicht genug atb oder mp oder der spiel den charakter aktiv steuert zu so dreimal pro kampf okay ich meine 100 ne? warum nicht selbstverständlich werde ich auch weiterhin neue materie entwickeln gemeinsam werden wir Shinra schon die stirn bieten ich werde fortlaufend neue kampfberichte hinzufügen und hoffe du wirst mir fleißig dabei helfen okay ich habe irgendwas, glaube ich schon ich bin dir jedes mal sehr dankbar für deine unterstützung kampf abgeschlossen ich alles klar man scheint schon irgendwas wieder her hergestellt luft aero ja hm. da war teuer Warte hat beim ersten Mal weniger gekostet. Okay, ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Jetzt sind so allgemein so Nebenmissionen für nicht. Ich dachte, ich muss jetzt immer Analyse einsetzen. oder so. 50 Jahren von Gegnern Schock bei Gegnern Schockzustand. Okay. Alles klar. Ja, das werden so Sachen sein, die wäre ich schon auf der, im Laufe der hat Zeit erledigen, hast du ne? Von dir Danke für deine Hilfe. Deine Fähigkeiten können sich echt sehen lassen. Und ich würde sie gern wieder in Anspruch nehmen. Weißt du, es ist wieder eine Bestie aufgetaucht. Ein außerordentlich blutrünstiger Wachhund. Sag dir doch was, oder? Ne? Einer von Shinras Kampfhunden. Er wurde auf den Rostfaden gesichtet. Kann ich dich damit betrauen? Ich übernehme das. Vielen Dank, wir hätten uns an dem die Zähne ausgebissen. Ich zähle auf dich. Na gut, alles klar. Machen wir direkt mal eine nächste Mission. Aber da unten war auch noch irgendwie was. Verlorene Freunde oder irgendwie so was. Ne, Kann man auch direkt annehmen. Vielleicht fühle mich an der Weg auch dahin. Ne? Keine Ahnung, du kleines Wetter. Was stimmt nicht mit dir? Kann der Onkel mit dem Riesenschwert dir helfen? auf den Laden auf? Mmh. Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Also eine sehr Ist komische Stimme für ein kleines Kind. Mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, What? wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater. Wisst ihr, Ach, wir sollen Katzen suchen? Warte mal, ich habe da so einen Ort gefunden. Sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen. Ja, ich weiß schon, wo ich weiß noch nicht mehr, wo dann war Aber die Karte. Zeigt mir, glaube ich, an Wort ist ne? da, guck mal, dass ja, man da hingehen. Na, ah, da ist äh, der, okay, das erstmal hier hingehen. Lass das mal kämpfen, war ja, warum nicht? Ich gebe dir gleich ein <lacht> Gott verdammt. <lacht> ja Wir ihr möchten leben, <lacht> ich meine. Ja. Na gut, ähm, muss ich, bin ich überhaupt richtig? Ja, ne, ja. Dann kommen ja, wach und du Autobieter. Ähm... nur erst mal erstmal. Okay, er wird mir nicht genau angezeigt, wo ich hin muss. Irgendwo hier, ne? Da, guck mal. Ich jetzt einfach da Ja, das ist auch glaube neuer glaub ich ne? So, ähm Da kann ich auch sehen, gegen was die anpflicht sind und so, ne? Wirksam Eis. Was machst du, Eis, TFA? ich habe nicht. Ich glaube, Magie allgemein, ne Habe ich gar nicht. Weil du hast Eis. So, dann machen wir mal schwertsturm ja, er bringt ja nichts wenn ja nur gegen mehrere gegner ne? so wir mal tiefer lieber wenn ich auch schnell dings einsetzen kann ja eis daneben glaube ich wie Flucht. Hinterher. Okay, ich wollte schon sagen. wer ja der ist jetzt ganz weg, ey. mal die Pause ausnutzen und uns heilen, der ist hier drin pass auf in dem boxen ist irgendwie voll was drin kann ne? sagen nichts drin aber was ist los ich oh habe den wach und hier in die enge getrieben er ist äußerst gereizt sei besser vorsichtig Da oh, heißt es in seinen Schockleiste wieder ich unten. Leg so. oh, ich dachte, ich wäre ausgewichen. Hey, Na, oh, dreck. So und äh, eigentlich. Nee, Mutangriff. nein schon wieder ich kann die gar nicht daraus retten von dem bin ich letztes irgendwie gesagt man kann irgendwie verbündete retten irgendwie war eigentlich in angriffen ich weiß es nicht kann ich die Kamera aufnehmen lassen. Ich glaube, er drei, ne So. Kühle dich mal ab, Kollege. Oh Gott, ich bin schon wieder leicht tot. Alter. kann ich dich auch irgendwie diesen angriff raushauen nicht so warte mal nee das wollte ich nicht gott war Alter, ich gehe gleich drauf nein alter warum müssen wir auf einmal so krass er hat er voll gemacht also ich bin tot warum müssen wir so krass auf einmal drauf. Ja, Alter. Du kannst ihn noch einmal. Die bisher verdienten von bleiben dabei erhalten. Okay. Finde ich. Ja ich habe sowieso keine Erfahrungspunkte bekommen. Was? Ja, wir müssen auf einmal so krass drauf. na gut ähm, weiß ich nicht ja, sobald einen irgendwie einmal so gefangen hat ist man mehr oder weniger tot habe ich so gefühl okay ist klar versuchen also noch mal so spacken komm her Das gibt es jetzt nicht. Okay, wie hast du den jetzt? Wird der wie hat die mich jetzt befreit? Ich habe eine idee. mehr nach irgendwas irgendwie wenn sie angreift bringt halt irgendwie aber wenn ich selber mache nicht dann gehen meine ap schon wieder wahrscheinlich noch irgendeine spielmechanik die ich noch nicht drauf habe und deswegen frage ich jetzt ne? alles in Los geht's. <lacht> na komm her ja. Ja. Alles im Blick. <lacht> da. ich habe halt ich auch mal direkt tiefer nein diesmal nicht na, oh, gibt Gibt's nicht. Tiefer? So, ich habe Limit. So, wird dadurch auch meine... erhöht. Pass auf. Limit. Kreuzschlag. Das war's dann. Ja. Ja, da war Schock anfällig. Jetzt nicht mehr. okay. Ja, mach einfach. Nein. Muss ich irgendwas drücken? Ich verstehe es nicht. sie hilft mir, anscheinend. Volle Kanne! Hast du gerade volle Kanne gesagt? Oh mein Gott! eine große Sache. schwierig. Feuer Mini Boss Kampf hier. Alter. Ihr habt es geschafft? Ah, danke. Ich tippe darauf, dass das eine neue Züchtung von Shinra war. Seit wann hat er hier für Probleme gesorgt? Mal sehen. Die ersten Informationen haben uns heute Morgen erreicht. Das heißt... Ja, was heißt das denn? Könnte es etwas sein? Im Untergrund der Slums von Sektor 7 soll sich ja angeblich eine Forschungsstätte von Shinra befinden. Bist du dir sicher? Das wäre mir neu. <lacht> ich dachte ich könnte die insider infos entlocken <lacht> entschuldige bitte ist eine große organisation es gibt vieles das ich auch nicht weiß da ist sicher was dran der hund ist jedenfalls erledigt und darauf kommt es an oh, Gut. tp und mp guide wenn du leute in not siehst hilf ihnen nein <lacht> So, wir haben alle ein Level-Up bekommen, glaube ich, ne? Und WP haben wir. Ach, mit Level-Ups bekommen wir die. So, meine Frage ist jetzt. nach alle haben jetzt dieses Ding. Alle haben jetzt bp bekommen. da ja, haben wir denn hier noch? Mit den Schaden von kontern während der Offensivhaltung beim Blocken. Hm, ja. Obwohl der eine führt zum anderen eigentlich, ne? ich schon blocke dann wahrscheinlich nur in der offensivhaltung würde ich sagen Na panzer kann auch hochgearbeitet werden während der offensivhaltung habe ich gerade jetzt ja, wieder die eigenklinge ich will so panzer panzer da will ich hin. genau so, äh, magische attacke Schaden von wir Den setze ich fast nie ein. Also ja. Ausfallverfahren. nehme ich an. Ja, tiefer. Ach, du hast kein Level ab, ne? Warte. Waffenstufe 15 von 20. Der schwert ist sogar stärker. Der hat mehr Magie, sehe ich gerade. Und Verteidigung. Mit Geschicklichkeitsbonus. Mindestens drei Gegner treffen. Okay. Äh, ja komm, lass mal so ne? Ich komme sowieso nicht neue Sachen. Ich habe 1500 jetzt, glaube ich. Also ähm, so, warte mal, noch ja. Äh, Verschwundene Freunde. Da komme ich zu auch zu, zu, zu dem kleinen Mädchen, ne? sie in der Fabrik, aber wenn ich wüsste, wo diese Katzen noch mal waren, ne? ich habe die doch schon mal gefunden. Ich irgendwo also nicht so also eine Ecke hier verkrochen, Sag mal, du auch Wir haben jemanden, wer ich mit dem dicken Schwert. Nee ist eine Katze. Na, ähm, wir sind eine Menge Katzen. Okay. Von die Katzenmafia. <lacht> wird So, wenn ich jetzt also wüsste, wo das nochmal war, ey. eine kleine, ein kleines Gebiet hier irgendwie so. Arbeit ja, als alles Okay. na gut. Vielleicht war oder der trifft den Schrotthändler. Okay, der muss schon mit der hat schon wieder was für mich. Alles klar. Hey, war das nicht gerade ein Es klang ziemlich nah. What? Du. Kann ich eigentlich auch den Charakter hier wechseln? Ich meine, irgendwie kann man das auch machen, ne Anführer, Anführer wechseln. Oh, dann kann ich aber... Ich kann trotzdem nur Cloud spielen. Schade. Okay. Oh Gott, wo ist die Katze? Dass die sie essen kann. Frau? Sie hat zurückgekehrt? Die drei Kater mögen Plätze mit vielen Leuten. Häufig spielen sie am Eingang zu den Slums. Und ist die winzig. Und was ist das? <lacht> Geh mir ja noch nicht mal zu den Knien. Bestimmt hier oh. gelaufen ne? Pass auf. wir sind aber Katzen, ne? Eine von denen ist doch bestimmt von der. Ja, die ist doch hier lang gelaufen, ne? Kann ich ihn jetzt schon wieder verloren haben? Wenn vorbei vorbeigelaufen werden ja, hat die hat doch gemerkt, oder? Oder? kenne mich hier gerade äh, nee, das leiter Aber wo ist denn noch mal dieses ding ist ja wo ich durchgeklettert bin ja keine enge passage Gut. hast du noch was für mich okay du wirst mir angezeigt hier hat finde ich schon mal ein bisschen nervig Wird mir angezeigt obwohl ich hier schon erledigt hat Anfang des slums, hätte ich gesagt, oder warte jetzt irgendwie so ein Signal, dass die ganze zurückgegangen ist. Okay, hier sind viele Leute. Nein, das ist schon viel zu verdächtig. Er, hat, ne, er steht doch schon getaner arbeit wieder schon was aus das müsste ich da mit ey. ja das ist eine katze verschwundene freunde so wo ist die dritte katze also erst Hunde erlegen und dann katzen suchen ne? dann ist das spiel irgendwie was damit sagen Ach, passt doch auf tiefer oder nicht alles um Da ist noch irgendwie ungeziefer Problem oder so. Wie ist das, ne? wir auch mal nachgucken, annehmen schon mal. Hi. Willkommen! Oh, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht zum Einkaufen hier. Du musst der Alleskönner sein, von dem man sich so viel erzählt. Gut. Du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Ich will, dass du die fliegenden Echsen in der alten Fabrik erlegst. Da ist nämlich unser Revier. Meine Stammzulieferer begeben sich für Trödel gerne mal in Gefahr. Das macht mir etwas Sorgen. Ich übernehme das. Besten Dank, Mann! Wegen der Einzelheiten kannst du dich vertrauensvoll an Nadjin wenden. Er ist ein Mitglied der Bürgerwehr. Lass ihn nicht warten, die Sache drängt, okay? Okay, ich kann es verkaufen... Okay. Fabrik, was für eine Fabrik? Verkaufsautomat. War ich das schon mal? Nö. Anscheinend ist da ein Verkaufsautomat, aber ich komme da noch nicht jetzt. So, da ist die Hauptquest, deswegen. Hau! Gott verdammt! Widerstand ist <lacht> zeitlos! Lass mich in Ruhe, du Schinraswein! Klappenslamraten! Johnny, der Name sagt mir was! Lass den Scheiß! Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Everland stecken. Und leider klappert er gern. No. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Aber das bin ich dir schuldig für deine Hilfe. Na gut, dann los. los. Ich hoffe nur, die lassen die Typen haben. Nein, die fangen zu mich jetzt hier ein. Die haben mich eingeschwert. Oder? No. Ich war doch ja noch nicht fertig. Mann, Johnny, verdammt. Der kam aber auch im Original vor, glaube ich. Der sagt mir irgendwann. Nee, ne, den Design ne, bekannt vor, vor. ich. Ja glaub ich. <lacht> <lacht> Container da. genug. Überhaupt? Ich hab doch gar nichts getan. Nee, nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine Idee, Du hast das Lager betreten. Was? Das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Zimmer-Lagers Verdammt, Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir. Ja, du längst die Gadisten ab, ich kümmere mich um den Rest. Was? Na ja, gut, ähm, jetzt Verkaufsautomat habe ich gesehen, ne? Damit man weiß nicht, ja, sich gut ausrüsten kann, nehme ich an, ne? So viele Trinke. gehen bist du ein Komplize? aus damit was los wer ist da dein freund und helfer in der not ihr seid es nein johnny macht das nicht also für mich ja ich kümmere mich um die gardisten da. noch nicht weiten, ich will dich noch erkunden analysieren meine ich so da ist so ein Hund mein war platt schießgefäß mit dem ding und nicht und hau mich nicht damit wirksam feuer habe ich nicht Kannst also es wagen mich anzugreifen? Ja, ich analysiere deinen Hund. Was macht sie jetzt? wirksam Eis, alles, alles klar. Ja. Ich meine, ich muss irgendwie was machen. Wenn die geschockt sind, soll ich die irgendwie angreifen? Diesen Angriffen oder was? Na ja, schon tot. Ja, so, da habe ich schon wieder ein paar Sachen analysiert. Wir stellen ihn ruhig. Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja, ja, ja, ich mache eine Biege, ich schwöre es ja, Sollen wir ja. ihn echt laufen lassen? Er könnte reden Ich weiß aber, er hat nichts getan Und die? Lass sie liegen Cloud, was soll das? verschwinden wir bevor sie aufwachen also da war nicht tot Das ist auch, ist auch nicht schlimm Na. ich bin nicht irre <lacht> ja da kommt irgendwie bekannt vor, da kommt den, glaube ich in irgendeinen anderen stadt oder so vorne später ich lieber um dich selbst lass uns von hier verschwinden was ist ich weiß nicht du hast dich irgendwie verändert Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Hm. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so. Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? So, hier kann ich mich heilen, ne? Machen wir mal. mal. Mit Augen hat sie sich eher so darauf bezogen, dass du wie ein Irrer gerade guckst, nicht, dass Marco irgendwie in deinen Augen reingespritzt worden ist. So war da glaube ich irgendwie so die Story. dabei Soldat haben irgendwie so, weil ich Marco eingeflößt bekommen. Deswegen hat er da so leuchtende Augen, so blaue Augen. Das glaube ich auch. ein Gespräch im Original war. So, wir müssen zum siebten Himmel. Ähm und hier ist das mit der Fabrik, okay? Da muss ich noch eine Katze finden. Ich glaube, die Katze die suche ich dann off-Screen. Dann schneide ich euch rein, wenn ich die gefunden habe. Naja, damit wir uns ein bisschen Zeit ersparen Und ja. Ich verabschiede euch dann mal bei diesem krassen tun hier. Den Chocobo-Song. Der sehr merkwürdig immer noch klingt. Und ja.